Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Wir schauen alle in die gleiche Welt, aber jeder von uns sieht etwas anderes. Würden Sie mir zustimmen? Die gegensätzliche Überzeugung, wir alle hätten bei gleicher Realität die gleiche Wahrnehmung, nennt man in der Psychologie naiven Realismus. Also wenn zwei Menschen einen Film ansehen, geht jeder der beiden mit einer unterschiedlichen Erinnerung nach Hause. Auch wenn beide im gleichen Kino saßen, haben sie einen unterschiedlichen Film erlebt. Nachdem wir heute sehen können, wie unterschiedlich es im Kopf von zwei Menschen zugeht, wenn ihnen das gleiche Bild gezeigt wird, ist deutlich, dass was wir in unserem Gehirn wahrnehmen, nicht nur von der Außenwelt abhängt, sondern von den individuellen Eigenschaften unseres Gehirns weit auseinander unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen der Realität liegen, ist natürlich sehr variabel. Gedankenexperiment. Wenn man von den 100 Menschen im Kino in eine Gehirnableitung registrieren könnte, was jeder im Film gesehen hat, werden manche näher beieinander liegen als andere. Aber man wird keine identischen Wahrnehmungen finden. Ich vermute, bis hierher werden Sie mir zustimmen und vielleicht denken, so what? Also, das ist doch selbstverständlich und was hat das mit meiner Beziehung zu tun? Nun ist zwischen uns wahrscheinlich unstrittig, dass auch zwischen Ihnen und Ihrem Partner, nicht nur nach einem Kinobesuch, sondern auch in jedem gemeinsamen Erlebnis, es für Ihre beider Wahrnehmung eben nicht das gleiche Erlebnis war. Aber, und jetzt kommt endlich der Punkt, weshalb ich das Thema erwähne sind Sie sich dieser offensichtlichen Tatsache auch bewusst, wenn Sie mit Ihrem Partner darüber streiten, wie es wirklich war. In meiner Erfahrung vergessen Menschen im emotionalen Streit, was ihnen, nicht in der Betrachtung, ganz klar ist. Das ist natürlich schade und man könnte auch sagen, dumm, da es ja zu einer sehr unnützen Auseinandersetzung führt. Ich möchte aber an diese Stelle für Verständnis, für den sehr menschlichen Defizit plädieren. Denn da jeder Mensch nicht zwei verschiedene Erlebnisse hat, die er nebeneinander stellen könnte, um sich für eines der beiden entscheiden zu können, sondern nur das eine, das er eben hat, muss er so denken, die Welt ist so, wie ich sie sehe und auch alle anderen Menschen sie auch nur so sehen können. Es ist sehr schwierig, seine so eindeutige Sichtweise als nur eine mögliche Option zu akzeptieren. Ja, das ist schwierig, jetzt kommt mein Aber. Wenn man jedoch diese Anstrengung unterzieht, erspart man sich viele anstrengende, unnütze Diskussionen in der Partnerschaft. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Anstrengung, man erfährt eine Sichtweise der Welt, die einem selbst nicht zugänglich ist. Denn durch die zusätzliche Sichtweise des Partners bekommt man ein umfassenderes Bild von der Welt. Ein Paar, die sich gegenseitig wohlgesonnen sind, fällt es sicherlich leichter, die unterschiedliche Sicht des Partners über ein gemeinsames Erleben zu akzeptieren. Dadurch werden die beiden Partner auch weniger Zeit damit vertont zu klären, wer es richtig sieht. Also, die grundsätzliche Überzeugung, mein Partner meint es gut mit mir. Um diese Haltung zu stärken, hat sich eine unkomplizierte Übung bewährt.